Hallo und Willkommen zu diesem ersten Part des LWJGL-Tutorials auf TexZone.at und die LWJGL ist eben die Lightweight Java Game Library das heißt wir werden in diesem Tutorial lernen wie man Spiele mit Java und OpenGL erstellt dazu gehen wir hier gleich auf die Download-Seite um die Bibliothek herunterzuladen und drücken auf LWJGL 2.9 hier öffnet sich dann die SourceForge Seite von lw.jgl und wir wählen aus die Datei lw.jgl2.9.0.zip. Nach nachdem die Datei heruntergeladen wurde, öffnen wir sie und finden in hier den Ordner lw.jgl2.9.0 und in dem finden wir weitere vier Ordner, darunter native und jar und die beiden werden wir später brauchen. Aber zuerst erstellen wir ein neues Projekt, ganz normal ein Java-Projekt erstellen und lassen diesen Ordner hier ausgewählt. Wir gehen in, das, in den Jar-Ordner, kopieren die lwjgl- und LWJGLUtil.jar mit stgc fügen sie hier ein. Danach Erstellen wir einen neuen Ordner, den nennen wir Natives. Und ich mache das eben immer so, dass ich die Natives, die von Windows reinziehe, die von Mac und die von Linux alle in einen Ordner. Man kann das auch anders machen, ich mache das auf jeden Fall so. Dann habe ich hier die ganzen Dateien drinnen. Das sind alles die Nativ-Bibliotheken, aus denen Java von C++ Code in Java Code übersetzt. Um jetzt die beiden Bibliotheken verwenden zu können, gehen wir mit Rechtsklick auf Mein Spiel, auf Properties, hier auf Java Build Path, Libraries und drücken Add Jars. Danach gehen wir auf lwjgl und util und drücken OK. Bei lwjgl.jar würde jetzt der Code rein theoretisch schon eingegeben werden können, aber es würde ja noch nicht funktionieren, weil wir die native library noch nicht hinzugefügt haben. Und da, um das zu tun, gehen wir hier auf das Expandierzeichen auf Natli native library, drücken Edit Workspace mein spiel und natives und jetzt funktioniert das ganze das war jetzt wie man die lwjgl library installiert viel spaß mit dem programmieren und wir sehen uns das nächste mal beim zweiten teil des lwjgl tutorials